Ja, hallo liebe Golffreunde, hier ist Christoph Bausig von Progressive Golf, einfach besser Golf spielen. Das erste Mal von meinem neuen Club von der Thielisburg im Golfclub Linz, St. Florian. Eigentlich mein neuer alter Club, ich war ja bereits von 2004 bis 2011 äh, hier, bevor ich dann ein paar Jahre äh, in Batal und in Rega war. Aber... Ähm, wie ihr vielleicht wisst, habe ich in den letzten Jahren immer wieder diese Live-Sessions gemacht und die sind ja ab und zu auch ganz gut angekommen. Und jetzt habe ich mir gedacht, äh, mach mal einfach in der Tilisburg weiter. Und heute ist ja ein bisschen windig und ich habe mein äh, windgeschütztes Plätzchen suchen müssen, hinterm dem Und äh, habe auch heute ein, erstmalig ein, ein externes Mikrofon. Und ich hoffe, dass ihr mich hört. Falls ihr mich nicht, nicht, nicht hört, dann bitte ich euch gleich darum, zu kommentieren, dass irgendetwas nicht funktioniert. Weil dann würde ich das abbrechen und noch mal starten. Wenn ihr das erste Mal äh, ein Video von mir seht, ähm, mein Name ist Christoph Bausek von Progressive Golf. Ich, ich bin äh, ab die Golfschule Progressive Golf im Golfclub -Golf Dienstag Florian und äh, ich mache immer wieder interessante Videos zu verschiedenen Golfthemen. Und wenn ihr ähm, eben diese Videos öfter sehen wollt, dann vielleicht äh, äh, macht ein kleines Gefällt mir auf meine Seite auf der Progressive golf seite dann seht ihr immer wenn ich online bin beziehungsweise wenn ihr das auf youtube als eine aufzeichnung seht drückt bitte den subscribe button und dann versäumt ihr auch nichts in zukunft ich habe ähm, ja heute eine kleine umfrage noch gemacht am vormittag und habe gefragt äh, welches thema ich denn behandeln soll und äh, da ging es um da wurde vorgeschlagen einerseits der over the top move im golf und das zweite thema war ähm, über äh, wie man schnell seinen Schwung aus dem Winterschlaf holt und äh, gewonnen hat, aber der Ober-the-Top-Schwung und äh, deswegen gehe ich das jetzt mit euch durch und ich werde sicherlich das zweite Thema auch demnächst mal behandeln, weil ich glaube, es gehört irgendwie dazu. Inzwischen sind ja schon ein paar online und freut mich, dass ihr dabei seid. Äh, ich äh, bitte euch vielleicht, äh, wenn ihr Fragen habt, zu kommentieren, Wobei ich das jetzt versuchen werde, relativ zügig durchzuziehen, ohne große Fragestunden und vielleicht eher am Schluss darauf eingehe. Aber wenn ihr irgendwas Wichtiges zu sagen habt, bitte seid so gut und macht das. Also, Over the Top, was ist das? Over the Top sagt man dazu, im Prinzip, wenn der Schläger im Abschwung eine zu starke Aus-Raus-Komponente hat, also in diese Richtung hier, hinaus hat hier, und der Schläger neigt dazu dann, dass er von außen nach innen kommt. Und das hat ein paar äh, Probleme, äh, das erzeugt ein paar Probleme, nämlich meistens einen riesengroßen Slice, schlechte Kontakte, äh, fette Bälle, getoppte Bälle, Sockets und, und, und. Ja. und man, es ist wirklich ein, wie eine, eine, eine Seuche im Golf. Es gibt wirklich, äh, glaube ich, nicht, es gibt keinen Golf, der diesen Move nicht mal irgendwann mal in seiner, seiner Golferkarriere gehabt hat. Und, ähm, also das schaut nochmal so aus, das geht hier raus, und dann da rein, das ist ein over the top move Und man spricht von einem On-Plane-Move, wenn, äh, wenn man äh, quasi es schafft, den Schläger irgendwo im Abschwung zwischen der Schulter und irgendwo zwischen die Hüften abzuschwingen. Das heißt, wenn ich jetzt hier bin, möchte man, dass der Schläger irgendwo hier runterkommt. Äh, das hat ein bisschen zu tun mit Anatomie, wie man gebaut ist, wo das dann tatsächlich ist. Auf das möchte ich nicht näher eingehen, aber in, ich glaube, im Groben kann man sagen, man möchte, dass der Schläger irgendwo zwischen der rechten Schulter hier und irgendwo zwischen der Hüfte hier irgendwo in diesem Bereich hier kommt. und wenn man eben das nicht tut eben hier ist dann spricht man von ober der top okay also dass wir das mal geklärt haben und das ist mal nichts Gutes wie viele von euch wissen so und jetzt möchte ich ein bisschen in die Biomechanik reingehen oder beziehungsweise erklären was das ganze eigentlich sein könnte weil ich würde sagen es gibt mehrere Arten von ober der tops aber ich möchte jetzt hier vielleicht ein paar häufige Arten aufzählen, die man immer wieder sieht. Eine sehr häufige Art, die man sieht, ist, ist dass man in eine frühe interne Rotation der rechten Schulter kommt, als Rechtshinter. Was heißt das? Das ist ein, das ist, eine, das ist die, die, die, die, die Bewegungsumfang der Schulter, das ist eine interne Rotation, und von hier nach dort spricht man von einer externen rotation ja und es ist so im abschwung bei sehr guten golfschwungen äh, sieht man bei den meisten guten bei den meisten golfern zumindest im frühen abschwung eine art externe rotation Das hat ein bisschen mit griffstil zu tun ein bisschen mit flexibilität zu tun wie viel es am ende des tages ist äh, hat auch was mit äh, unterarm zu oberarm länge zu tun wie viel man tatsächlich da macht aber aber im endeffekt äh, macht jeder gute golfer eine art äh, externe Rotation, das heißt in die Richtung, das heißt der Ellbogen bewegt sich mehr oder weniger nach vorne und der Schläger wird ein bisschen äh, verzögert, das heißt der Schläger bleibt dann eigentlich eher, eher hier und geht nicht gleich nach vorne mit. Seht ihr das? Also das immer ganz gerne, dass ihr übrigens auch das Griffende betrachtet hier im Video, weil es sollte so sein bei einem ähm, guten Schwung, dass wenn ihr hier seid, in der Aufschwung, dass irgendwie der Schläger mehr oder weniger die ersten Zentimeter mehr oder weniger gerade oder leicht nach vorne gerade runter geht. Er geht aber nicht gleich in die Richtung und dann erst ein bisschen mehr in diese Richtung kurvt. Das heißt, der Schläger geht zuerst hier ein bisschen hinunter und dann eigentlich, wenn er bei der, ist hier, er bei der rechten Schulter ist, ungefähr hier, geht dann der Schläger mehr in die Richtung. Das heißt, das schaut dann so aus, dieser, dieser Handpfad hier. Ja? Ich hoffe, das sieht man hier schön. Ja? und das wäre eine normale Bewegung, und das bekommt man eben, wenn man ein bisschen externe Schulterrotation hier hat, kann man das hier am Anfang des Abschwunges hier ein bisschen länger hier lassen, wenn man intern wird, dann sieht sie habt ihr schon diese, diese Rauskomponente, seid ihr bereits über der Top. Eine Möglichkeit, okay? Was kann man dagegen tun? Man kann Übungen machen, dass man hier aufschwingt, sich bewusst hier reinfährt, den Ellbogen hält, und sich das bewusst macht, dass man mit dem Ellbogen äh, hier bleiben will und dass man nicht äh, den in diese Richtung bewegen will. Wäre eine Möglichkeit. Ja? Was gibt es noch? Eine andere Möglichkeit für obere top wäre zum Beispiel, dass man zu wenig Kreuzen äh, oder das Kreuzen des Armes wie die linke Brust zu früh auflöst. Was heißt das? Ich mache das mal gleich ohne Rotation, damit wir es besser verstehen. Ich sehe hier meinen Arm links vorne. Setup ist das genauso und hier entsteht ein Winkel zwischen meinem Arm und meinem Brustkorb, das ist ungefähr 90 Grad, oder? Jetzt kann ich den Arm so spät darüber hier hinein bewegen und das ist das, was in einem Golfschwung tatsächlich passiert. Also der Arm geht sicherlich 20, 30 Grad in diese Richtung, das heißt, wenn man dann oben in der Aufschwung ist, sieht man, dass der Arm eigentlich ein bisschen über die Brust gekreuzt ist und das ist eigentlich ja, relativ normal, je nach Stil. Braucht man das mehr oder macht man das weniger, aber es ist normal, dass der linke Arm die Brust ein wenig kreuzt. Okay? Und wenn ich das jetzt hier habe in der Aufschwung, und ich habe gesagt, over the top bedeutet, dass ihr zu viel Komponente in diese Richtung habt. Das heißt, das Griffende habe ich gesagt, schaut bitte auf das, das soll nicht zu früh in diese Richtung gehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel anfange, zu früh das zu machen im Abschwung, was passiert? Ich komme over the top. Okay, das, könnte ein, das ist ein sehr häufiger Grund, sehe ich wahnsinnig oft bei, bei Anfängern, die überhaupt keinen Bezug zu dieser Bewegung haben, dass es das passiert. Und dann sage ich oft, die schwingen dann oft so auf und dann sage ich zu ihnen, sie sollen schauen, dass sie hier ein bisschen weiter drin bleiben, hier, also im Aufschwung. Und dann, ähm, dann äh, passiert es dann trotzdem, dass sie im Aufschwung dann leider zuerst da rauskommen. Es kann aber auch sein, übrigens, dass ihr das hier zu viel macht zum Aufschwung. Schaut her, wenn sie das mega viel macht hier, mega viel macht hier, dann habt ihr so, nicht nur einen kurzen Aufschwung, sondern ihr seid so stark in diese Richtung, dass ihr die Muskel quasi schon ähm, triggert, dass sie in diese Richtung gehen wollen. Das heißt, wenn ich den brutal anziehe, dann will der Muskel eigentlich schon das machen. Das heißt, ähm, das ist bereits ein Problem, das entstehen kann. Also gerade die, die einen flachen Aufschwung haben, den Arm stark über die Brust kreuzen, das ist ein, ähm, ein Hauptgrund, warum Over -the -top passiert. Ein weiterer Grund, warum das immer wieder passiert, ist folgender, und zwar, ähm, oder warum der Drang überhaupt da ist, in diese Richtung zu gehen, ist, weil oft die Schlagfläche im Schwung offen ist. Also offen bezeichne ich, im unterwegs von der Kamera hier, dass ihr mich besser seht, das sieht man noch. Ich bezeichne mehr oder weniger offen, wenn man hier im Abschwung ist und man hier auf diese Kante schaut, möchte ich, dass sie ein bisschen in diese Richtung hier zeigt, also die Spitze ein bisschen nach runter geht. Man kann sagen, mehr oder weniger, dass das mit der Wirbersäule gleich ist. So ist es vielleicht gerade noch akzeptabel, ich bin aber kein Fan davon. Aber wenn die Schlagfläche so ist in der Position, ist sie eindeutig offen. Und wenn sie jetzt auf einer richtigen Schwungbahn zurückschwingt, sprich, ihr springt jetzt nicht über der Top, sondern richtig auf der Ebene ab. Wo wir jetzt hier hinschlagen? Richtig, ich werde jetzt nach rechts schlagen, in dem Falle mitten rein in die Und Das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen sieht man dann in der letzten Sekunde, dass dann viele dann oft den, hier den noch reinholen und den Löffler machen, dass sie die Schlagfläche ausgleichen oder was Gott auch immer. Jeweils, es wird nicht fördern, dass die Schlag, wenn die Schlagfläche offen ist, dass hier ähm, dass ja nicht ober der Top kommt, okay? und da muss man natürlich dann Ursachenforschung betreiben, warum ist die Schlagfläche offen, wenn ihm so wäre, und das sind meistens dann zwei Gründe, es kann einerseits der Griff sein, der einfach dann, wie man sagt, zu schwach ist, ja? oder für den Rechtshinter einfach zu stark nach links gedreht ist, oder es kann einfach sein, dass die Handgelenks Konditionen der Handgelenke nicht passen, weil das macht die Handgelenke ja, den Schläger auf, das macht den Schläger ein bisschen mehr zu und da muss man sich das halt anschauen bei jedem Golfer, wie steht das im Verhältnis zu seinem Ballflug, wie viel braucht er von der Schlagfläche mehr in die oder in die Richtung hier, ja? wie gesagt, offene Schlagfläche ist ein Auslöser von Over-the-Top, vor allem wenn euch das bewusst ist, dass ihr Over-the-Top seid, dass ihr es immer wieder probiert und es nicht hinbringt, dann würde ich mir mal die Schlagfläche anschauen. Man sagt, da geht es besser zu einem Trainer, weil das ist ein bisschen komplexer manchmal. Aber wie gesagt, nur dass ihr es mal wisst, die Geschichte. Dann sage ich Hallo an alle, die jetzt hier zuschalten. Ich freue mich, dass hier doch einige live sind. Es dürfte ein Thema sein, das viele interessiert ist Christoph Bausek von Progressive Golf einfach besser und ich, schau mal, ich rede heute über den Over-the-Top-Move und habe schon einige Beispiele genannt. Und äh, wenn euch das interessiert und ihr es jetzt kommen seid, bitte ähm, schaut euch das Video noch einmal von Anfang an an. Ich werde es, sofern ich das Gefühl habe, es ist gut geworden, äh, nach dieser Session äh, posten, auf meiner Seite posten. Okay? Ja, dann ein weiterer Grund, warum man Over-the-Top kommt. Da gibt es ja, das ist ein bisschen komplexer, ja? und zwar, ähm, ihr wisst ja sicherlich, dass ja eigentlich die Idee ist beim Golfer, dass wenn man hier oben ist, zuerst die Hüften kommen, das heißt das Becken dreht und dann der Oberkörper dreht. Und viele Golfer haben die Angst, dass ihr Oberkörper zu früh dreht. Und ich habe diese 3D-Weste mit diesen ganzen Verkabelungen, wo man halt messen kann, welcher Körperteil sich wie bewegt und ich messe jetzt schon seit ungefähr sechs oder sieben Jahren, Amateurgolfer und Profigolfer golfer und habe ich doch einen sehr guten Einblick, wie häufig es eigentlich passiert, dass der Oberkörper überhaupt vorm Unterkörper äh, beginnt. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich, ich glaube, wenn ich sage 5% aller meiner Golfer, die ich gemessen haben, fangen nicht mit dem Becken an, dann glaube ich, ist das viel. Das heißt, die meisten haben eh die Reihenfolge Unterkörper, Oberkörper. Außer der Arm kommt zuerst, aber das ist wieder was anderes. Aber Meistens ist der Unterkörper eh vom Oberkörper, bei den meisten Golfern. Am ersten noch habe ich es gesehen, bei besseren Golfern, dass der Oberkörper zuerst kommt als das Becken. Aber es ist ganz, ganz selten, dass das Becken äh, an zweiter oder dritter Stelle kommt. Also ich habe das wirklich nicht häufig gesehen bis jetzt. Aber vielleicht ist das zufällig, weil ich so gute Sch Leute unterrichte. Nein, stimmt nicht. Nicht alle sind gut, ich unterrichte. Aber auch äh, ganz normale Anfänger, Hobbygolfer. Also es ist, äh, ich habe, glaube ich, wirklich einen guten Einblick. Es ist... Ähm, Tatsächlich so, die meisten äh, beginnen mit dem Becken. Okay? So, und das heißt, das heißt, äh, es ist in Ordnung, dass das dann so ist. Und dann haben sie viele Angst, ah, ich darf meinen mein Oberkörper nicht zu früh drehen. Ja? Das heißt, sie ver versuchen das zu verhindern. Sie versuchen zu verhindern, dass der Oberkörper dreht. Okay, schauen wir das uns mal an. Jetzt fangen wir das Becken an, Oberkörper dreht nicht. Ah, sehr gut, jetzt ihr habt es gesehen, die Hände sind mehr gerade hinunter. Nur ich habe gesagt, es geht kurz runter und dann nach vorne. Aber schaut mal her, was da passiert. Jetzt wird der Schaft steiler. Ich bin hier hinten. Und jetzt ähm, schaut es dann so aus: kurz im Treffmoment. bin viel zu wenig gedreht. Und jetzt muss ich die Hände richtig nachschmeißen, dass ich ähm, dann äh, irgendwie davon komme. Jetzt habe ich vielleicht kein Slice. Aber ich habe einen brutalen Hook und schlechten Eintreffwinkel und andere Probleme und das ist wahrscheinlich nicht der beste Weg, das zu machen. Also wenn es euer Ansatz ist, den ähm, Oberkörper nicht zu drehen, ja, das ist für mich, also das ist für mich wirklich das aller, allerletzte Hilfsmittel. Wenn ich keinen mehr dazu bringe, dass er, dass er von, mehr von innen kommt oder nicht so viel von außen, dann mache ich das. Aber sonst, äh, ich glaube, ich habe das in den letzten fünf Jahren, glaube ich, zweimal oder dreimal machen müssen, aber sonst wirklich ist das die letzte Möglichkeit, ja? Also, ihr wollt den Oberkörper sehr wohl mitdrehen, und witzigerweise, ich habe gesagt, viele Amateurgolfer drehen eh den Oberkörper brav, aber das Problem ist, sie bleiben dann zu lange mit dem linken Arm am Körper gepinnt, wie man sagt, also sie bleiben hier zu lange dran, und der Arm bleibt zu lange hier oben, jetzt drehen sie den Oberkörper und schaut sie, was passiert, ich werde jetzt immer mehr over the top, okay? Und ihr braucht aber auch eine Komponente auch in diese Richtung. Ich hoffe, das sieht man. Das heißt, ich brauche auch eine Komponente auch in diese Richtung im frühen Abschwung. Das heißt, es reicht. Es ist zwar richtig, dass am Anfang des Abschwunges, dass der linke Arm hier dran bleibt, aber dann muss ich irgendwann mal lösen hier. Seht ihr das? Und sonst, weil sonst, wenn ich das nicht mache, dann komme ich nur immer noch mehr von außen. Das heißt, das muss man sich dann anschauen, am besten nicht eh mit einem Trainer, wie viel man braucht von der Komponente Drehung im Verhältnis zum Senken der Arme, mehr oder weniger. Ach ja, und übrigens. Und viele glauben, okay, wenn der Schläger mal hier läuft einmal bis hier runter, wenn das passiert, das macht die Schwerkraft alleine. Das muss man nur passieren lassen. Und ich kann euch nur sagen, das ist meiner Meinung nach kompletter Schwachsinn. Hier in der Phase das muss der Golfer machen. Das ist eine sehr aktive, aggressive Bewegung. Okay, es, es, es beginnt hier oben, Becken beginnt, Oberkörper kommt sofort nach, der Arm drückt dagegen ein wenig, aber da muss ich schauen, dass ich, dass ich den Arm da runter bringe. Okay? Das muss ich aktiv machen, wahrscheinlich, die meisten müssen es aktiv machen. Und das Märchen vom Arm, der oben bleibt und nicht von selber runter geht, das macht die Schwerkraft, das gibt es meiner Meinung nach nicht. Aber wie gesagt, das muss man sich immer, sehr individuell anschauen, weil der eine braucht ein bisschen mehr von dieser Komponente, der andere braucht ein bisschen mehr von der Komponente. Eben wir noch über, ein kleines, über eine kleine Möglichkeit, um über der Top zu kommen. Zwei habe ich noch vor. Bitte wartet es noch ab, okay, bevor es abdreht. Ähm, man kann auch exzessiv zu früh den rechten Arm strecken im Abschwung. Okay? Das heißt, wenn ich jetzt hier bin und ich strecke den Arm exzessiv früh, und natürlich mit der Drehung gemeinsam die kommt, da kriege ich den Schläger auch sehr weit raus. Es ist so, dass in einem guten Golfschwung äh, viele Golfer ca. 70 bis 90 Grad den rechten Arm gebeugt haben. Da sieht man vielleicht im Übergang, dass vielleicht noch 1, 2, 3 Grad dazukommen. Nicht viel, aber ein bisschen wird es noch enger. Und dann eigentlich sieht man, dass eigentlich der Arm hier sich sehr wohl ein bisschen streckt. Ja, das stimmt. Man sieht auch, dass der, der Handpfad, die Richtung der Hand, Hände gehen mehr in diese Richtung und nicht so stark in diese Richtung hier, also geht mehr in die Richtung raus hier. Der Arm löst sich hier bis daher ungefähr 10-15 Grad äh, wird 10 15 Grad mehr gestreckter. Aber wenn das, das ist die Rate, aber wenn das zum Beispiel für Explosive passiert, zum Beispiel dass ihr sofort alles wegschmeißt und das handgelenk auch noch, dann äh, wird es so extrem, dass ihr dann ähm, von der Seite von diesen Look bekommt. Gell? das wäre auch über der Top, kombiniert mit Cast, okay, also das ist auch eine, ja, nicht unbekannte Möglichkeit, sich immer wieder, und da muss man immer wieder daran arbeiten, dass man halt äh, die richtige Dosierung findet zwischen, wie viel brauche ich in dieser Richtung, wie viel brauche ich äh, in dieser Richtung, wie viel brauche ich äh, in diese Richtung, also das muss man ein bisschen herumexperimentieren, wenn das so wäre, so wäre, okay, und eine sehr sehr häufige Art von Over-the-Top, was ich auch noch sehe, und bitte versteht es nicht falsch, das heißt nicht unbedingt, dass ähm, alle Sachen, die ich jetzt die letzten Minuten aufgezählt habe, dass die einzeln vorkommen können, es können auch Kombinationen aus denen sein. Deswegen ist das so komplex und deswegen ist wirklich mit Over-the-Top äh, besser am Arbeiten als mit einem Golflehrer. Aber wie gesagt, ich mache das für euch als Service, damit ihr versteht, worum es prinzipiell geht und dass das nicht einfach so eine einfache Geschichte ist. Ja. Okay, mein letzter, mein letzter, Beitrag für für Over the Top. Okay, das ist äh, zu späte oder keine laterale Rechtszeitbeugung. Boah, wow, das klingt kompliziert. Okay, was heißt das? Ich gehe mal bisschen weg von hier, von der Kamera, dass ihr sehen könnt. So, ich setze mich hier. Das ist eine Linksbeugung und das ist eine Rechtsbeugung. Und tatsächlich macht man im Golfschwung macht man diese Bewegungen. Und zwar wenn ich hier bin im Aufschwung. Gehe ich tatsächlich mit dem linken Arm hinunter. Das heißt, meine linke Schulter geht runter. Da spielt man von einer lateralen Linksbeugung, dann kommt der Abschwung und dann kommt man in die Rechtsbeugung. Also, es geht jetzt von einer Linksbeugung in eine Rechtsbeugung, okay? Oder man kann auch sagen, dass die Schulter und die rechte Hüfte sich im Abschwung nähern, okay? Das wird, also, das wird enger, und ihr versucht, hier Falten reinzukriegen. Und viele Golfer haben halt das Problem, dass sie im Aufschwung zu wenig Linkskomponente haben, zum Beispiel haben wir eigentlich fast zu viel Rechtskomponente oder zu flach, und die beginnen dann im Durchschwung zu viel exzessiv Linkskomponente dazu zu geben und schaut wo ich bin, und kommen jetzt ganz spät in Rechtszeitbeugung hinein. Das ist nicht gut. Was besser ist, ist, man hat hier in der Aufschwung eine Linkskomponente, also linkslateral, geht ein Übergang, man bleibt ein bisschen links und dann wird es hier flach und dann Richtung Treffmoment geht es rechts, geht's rechts tief. Aber die, die gar nicht rechts runtergehen, die müssen halt das Gefühl dann oft haben, dass dann wirklich sehr früh rechts tief werden. Das schaut dann so aus. Eine gute Übung ist, die Hände hier oben zu lassen und nur versuchen, die rechte Schulter Richtung rechte Hüfte zu bewegen, sprich hier im Pullover auf der rechten Seite falten reinzukriegen. Hier und falten rein. Siehst du, was passiert ist? der Handfahrt ich mir hinunter und dann drehe ich mich erst und dann kommt der Schläger hinaus. Und das ist einer der häufigsten Arten, die ich sehe, wenn es ein Ober- der top Move ist oder ich sehe halt auch oft in Kombination. Das heißt, ihr habt es gesehen, es ist sehr, sehr kritisch, wie die ganzen Körperteile zueinander stehen, wie die ganzen Winkel sind, wie das Becken steht, wie der Oberkörper steht, das Timing der Bewegungen. Ich verwende dann eben ganz gerne eine 3D Weste und auch natürlich die, die platten von Smart Move, die verwende äh, ich dann auch dazu. Ich mache Screenings, um zu schauen, ähm, welche von äh, von Bioswing Dynamics ich mache ich ganz gerne die das Screening, dass man sieht, welche, welche, ähm, welche Schwung passt zu jemandem und und kann dadurch halt eben äh, feststellen, ähm, auch ob dieser Typ zum Beispiel eher ein Typ ist, der eher Fäden soll oder einen Draw schlagen soll, weil es gibt solche Typen, das würde ich auch ganz deutlich sagen, die gar nicht wirklich dazu geboren sind, einen Draw zu schlagen. Okay, und die gar nicht die Flexibilität haben und gar nicht die, die, die Mechanik haben, um das gut zu können. Und da ist vielleicht geht es nicht darum, dass man, einen, äh, dass man einen, keinen äh, geht nicht darum, dass die einen Draw schlagen, sondern vielleicht dass sie einen aggressiven, kräftigen Fade schlagen können. Auf Deutsch weniger von außen kommen. Okay, ich werde jetzt kein weiteres Beispiel nennen. Ich äh, frage jetzt noch ganz kurz in die Runde, ich schaue doch ein paar zu, ähm, ob es noch Fragen gibt, ob ich euch irgendwas beantworten kann. Wenn ihr jetzt eingeschaltet habt, dann, wie gesagt, äh, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr die Seite Progressive Golf liked. Das heißt, dass ihr da anklickt, dass ihr in Zukunft auch meine Benachrichtigung bekommt, dass ihr auch dann keine Live-Session äh, verpasst. Ich mache immer wieder Videos, zum Thema Golf und, ähm, und äh, stelle auch hier und wieder die besseren Videos auf YouTube und ähm, wenn Sie das auf YouTube jetzt seht, bitte vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, äh, weil es kommen auch da immer wieder ähm, Sachen. Ja. Morgen ist dann der Freitag, der 6. April. Da habe ich meinen ersten e kurs hier im Golfclub Linz. Äh, freue mich auch sehr. Wir haben ein ganz tolles Bad in Grün hier im Linz und ähm, bin schon sehr aufgeregt. Und es kommt extra die Sonne raus und ich hoffe, das bleibt äh, bis morgen so. Das Wetter ist ja gut angesagt auch fürs Wochenende. Und wenn es euch gefallen hat, äh, würde ich mich auch freuen, wenn ihr vielleicht diesen Beitrag liked, auch eventuell teilt. euren Freunden, die Probleme haben mit einem Over the Top Move vielleicht. Äh, Verlinkt oder das ihnen schickt oder vielleicht sogar eben auch teilt. Und ja, ich werde wie gesagt bald zurückkommen mit dem zweiten Thema meiner Umfrage, das es heute nicht geschafft hat, nämlich mit dem Thema, wie komme ich aus dem Winterschlaf heraus, wie kriege ich meinen Schwung wieder schnell in Fahrt nach der Winterpause. Das werde ich den nächsten Morgen sobald ich Zeit finde. Falls ihr irgendwelche coolen Themen habt, die ihr gerne diskutiert haben möchtet, bitte. Seid so gut und kommentiert auch gerne später, auch in den Aufzeichnungen später, was euch interessiert. Hier und wieder nehme ich ganz gerne Thema, Themen von den Zusehern natürlich und freue mich sehr, wenn es Interaktion gibt. Also, das war Christoph Bausek vom wunderschönen Golfclub Linz St. Florian. Meine neue Trainingsstätte im heurigen Jahr, Alt, alter, alter neuer Club. Ich äh, bin ab sofort für Stunden hier zu erreichen und ähm, nähere Infos über meine Aktivitäten findet ihr auf www.progressivegolf.at und wenn jetzt keine Kommentare mehr kommen, keine Fragen, dann bin ich hier raus. Also macht es gut!